Hallo zusammen, mein Name ist André, ich bin Tutor am Schreibzentrum der TU Dresden und in diesem Video möchte ich mit euch über etwas sprechen, was ihr wahrscheinlich sowieso schon tut, nämlich das Ziele setzen. Jeder von uns macht das, die meisten schon von Kindheit an. In dem Augenblick, wo sie ein Bewusstsein ihrer selbst und ihrer Umwelt haben, verfolgen wir Ziele, manchmal sogar widersprüchliche Ziele, manchmal anspruchsvolle Ziele, manchmal leichte Ziele. Aber wenn wir unser Studium beginnen, dann haben wir eigentlich einen gewissen Erfahrungsschatz im Umgang mit Zielen. Wir haben sozusagen eine Zielsetzungskompetenz und wir haben sogar eine Zielerfüllungskompetenz. Das heißt, wir wissen ungefähr, was wir tun müssen, wie sehr wir uns anstrengen müssen, wenn wir versuchen, bestimmte Ziele zu erreichen. Dieses Zielsetzen erfolgt deshalb in den vielen Fällen schnell, ohne viele Überlegungen, intuitiv und aus dem Bauch heraus. Und auch das Füllen von Zielen, die Schritte, die wir tun, um sie zu erfüllen, auch die folgen häufig unreflektiert. Wir fangen an, mehr darüber nachzudenken, wenn wir in Schwierigkeiten geraten oder wenn wir an unsere Grenzen stoßen und feststellen, wir haben es nicht geschafft, unsere Ziele zu erfüllen. Und wenn wir an diesen Punkt kommen und feststellen, okay, ich habe jetzt irgendwie ein paar Ziele gehabt und ich kriege es nicht hin, ich erfülle sie nicht, egal wie sehr ich mich bemühe, dann kann das verschiedene Ebenen geben, auf denen wir ansetzen könnten, um unsere Ziele dennoch erreichen zu können oder auf denen wir reflektieren müssen. Die erste Begründung, warum wir ein Ziel nicht erreicht haben, könnte sein, dass wir sagen, wir haben es nicht genug angestrengt. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir es halt nochmal versuchen und uns nochmal mehr anstrengen. Die zweite Begründung könnte sein, dass wir sagen, naja, okay, ich habe es nicht schlau genug angestellt. Es ist zwar so ähnlich wie mit dem Anstrengen, wir müssen nochmal von vorne anfangen, aber wir denken vielleicht nochmal drüber nach und versuchen einfach einen anderen Weg zu gehen. Es gibt aber auch eine dritte Begründung, warum wir vielleicht unsere Ziele nicht erreicht haben können oder nicht erreicht haben. Und das könnte sein, dass unsere Zielsetzung von vornherein nicht gut war, dass wir uns kein realistisches Ziel gesetzt haben oder dass wir gar nicht wussten, was wir alles tun müssen, um dieses Ziel wirklich erreichen zu können. Und wenn das so ist, wenn wir das Gefühl haben, dass wir immer mehr Aufgaben bekommen, uns nicht mehr schaffen, unsere Ziele zu erreichen, dann ist es eigentlich an der Zeit, mal zu überlegen, okay, wie, wie gehe ich eigentlich mit Zielen um, wie setze ich mir Ziele, wie realistisch sind meine Ziele, wie gut ist meine Zielsetzungskompetenz im Großen und Ganzen. Was ich euch in diesem Video also anbieten möchte, ist eine Übung oder eine Arbeitstechnik, die ich euch nahelegen möchte, mal eine Woche, zwei Wochen oder drei Wochen auszuprobieren, damit ihr Anfang ganz bewusst eure Ziele zu setzen und auch eure Ziele zu reflektieren und eure Zielsetzungskompetenz zu verbessern und herauszufinden, worauf es eigentlich ankommt für euch beim Ziele setzen und beim Ziele verfolgen. Im Anschluss daran, diese Technik selbst, die ich vorstellen möchte, hat den einfachen Namen Wochen- und Tagesziele setzen und sie ist auch auf den ersten Blick wenig anspruchsvoll, aber wie so häufig steckt der Teufel hier im Detail. Im Anschluss an die Erläuterung der Übung und einige Hinweise, worauf wir dabei achten, solltet, möchte ich euch außerdem noch ein Akronym nahelegen, anhand dessen man kontrollieren kann, wie gut die eigenen Ziele eigentlich formuliert worden sind, nämlich das SMART-Akronym. Fangen wir aber erstmal mit der Übung bzw. Arbeitstechnik an. Die Vorgehensweise, die ich euch vorschlagen möchte, ist ziemlich simpel. Zu Beginn einer Woche setzen wir uns Wochenziele der Beginn der Woche ist meistens der Montag, aber eigentlich, wenn ihr dieses Video schaut und es ist ein anderer Wochentag, dann ist es auch egal. Eine Woche ist nur eine Abfolge von sieben Tagen. Ihr könnt auch gleich heute damit anfangen, euch ein Wochenziel für die nächsten fünf oder sieben Arbeitstage zu setzen. Dieses Wochenziel kann noch recht grob formuliert sein. Es reicht völlig aus, wenn wir drei bis vier grobe Wochenziele in diesem Schritt formulieren. Das kann sowas sein wie die Einleitung schaffen, die Recherche vorerst abschließen, was auch immer euch einfällt an dem Punkt. Jetzt ist der Tag, an dem ihr anfangen mit dem Wochenziel setzen, ja aber auch der erste Tag der Arbeitswoche. Das heißt, wir können von diesem Schritt, wo wir das Wochenziel gesetzt haben, gleich weitergehen zum nächsten Teilschritt, nämlich ein Tagesziel setzen. Und hier wollen wir in die Tiefe gehen, hier wollen wir detaillierter herangehen. Wir fangen an, die groben Ziele, die groben Wochenziele, die wir uns für die nächsten sieben Tage vorgenommen haben kleinzubrechen, in die kleinen Arbeitsschritte, die notwendig sind, um diese Ziele zu erreichen. So kleinschrittig wie möglich oder wie nötig, so wie es uns einfällt, in äh, den Selbstorganisationsratgebern wird häufig empfohlen, wenn wir Aufgaben, auf, also wenn wir bei der Erfüllung von Zielen scheitern oder Aufgaben nicht von unserer To-Do-Liste streichen können, diese zu zerbrechen. Weil ein Grund, um ein Ziel nicht anzugehen, manchmal der ist, dass das Ziel zu groß ist und wir eingeschüchtert sind von dem Ziel, oder manchmal ist es sogar umgekehrt so, dass wir schon viele Schritte getan haben, um dieses Ziel zu erreichen und uns darüber aber gar nicht bewusst sind, weil wir es nicht klein genug gebrochen haben. Ich habe zum Beispiel im Vorfeld für meine Masterarbeit bestimmt ein bis zwei Monate mit Absprachen mit Dozenten zugebracht, mit Terminen im Prüfungsamt, Sachen abzuklären etc. Da habe ich nichts geschrieben, habe keine Fragestellung an der Hand gehabt, aber all diese Schritte waren wichtig und sie waren Teilziele und Teilschritte, die zur Erreichung meines großen Ziels, größer als mein Wochenziel, Meines, meiner Masterarbeit notwendig waren. Also, Wochenziel setzen. Wir haben drei bis vier grobe Ziele gesetzt. Danach setzen wir uns direkt Ziele für den nächsten Tag. Dazu brechen wir die groben Wochenziele auseinander. Dabei kommen wahrscheinlich eine relativ lange Liste an Zielen zustande. Ich hatte vorhin das Beispiel Einleitung schreiben genommen als Wochenziel. Das kann man noch sehr viel weiter aufdröseln. Dann könnte ich mich jetzt fragen, okay, Brauche ich noch Recherche, um die Einleitung abschließen zu können? Wenn ja, wie viele Teilschritte sind das? Was möchte ich eigentlich für eine Einleitung am Ende der Woche haben? Reicht mir da ein Rohtext, den ich zum Feedback geben schicken kann? Wenn das so ist, dann sollte ich mich mit meinem Feedbackpartner absprechen, dass er am Ende der Woche einen Text bekommt. Das sind dann auch Teilschritte, die zu berücksichtigen wären. Dann kann ich mir überlegen, ob ich schon die Fußnoten drin habe und die Formalia stimmen sollen oder ob die noch wegbleiben können, weil es ein Rohtext sein soll, etc. pp. Nur damit ihr eine Idee habt wie man es zerlegen kann. Wenn wir also jetzt diese längere Liste an kleingebrochenen Zielen haben, dann müssen wir anfangen zu priorisieren und uns zu überlegen, okay, welche dieser Ziele gehe ich heute an, welche dieser Ziele will ich heute erfüllen. Wichtig dabei ist, wenn wir jetzt anfangen, diese Technik neu auszuprobieren, das vorher nicht gemacht haben, wir nehmen uns erstmal nicht zu viele Ziele vor, wir fangen lieber mit weniger Zielen an, wir können später immer noch welche dazu nehmen. Konzentriert euch auf die wichtigsten Ziele, fangt mit diesen an oder fangt mit denen an, die man am schnellsten abarbeiten kann. Das ist manchmal auch eine ganz gute Lösung, zu sagen, okay, das sind zwei Minuten Aufgaben, die erledige ich zuerst, dann kommen meine wichtigen Ziele. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man rangeht. Wenn wir jetzt den ersten Arbeitstag abgelaufen haben, wir sind am Ende unseres Arbeitstages angekommen, wir haben einige Ziele erreicht, manche vielleicht nicht, dann kommt jetzt der nächste Schritt dieser Arbeitstechnik, nämlich das bewusste Ziel reflektieren. Wenn wir in die Zielreflexion reingehen, die Reflektion der Tagesziele an dem Punkt, dann können wir die folgenden Fragen berücksichtigen oder sollten vielleicht die folgenden Fragen abgehen. Das erst, die erste Frage wäre, wie ist es uns heute ergangen an diesem Tag? Ähm, haben wir unsere Ziele erreicht oder nicht? Die zweite Frage wäre, was ist schlecht gelaufen? Woran lag das? Ähm, das ist eine Frage, die wir eigentlich selbst unbewusst uns ziemlich häufig stellen, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist wie wir uns das vorgestellt haben, dann wissen wir meistens relativ schnell, warum. Aber viel wichtiger aus meiner Sicht ist hier diese dritte Frage auch noch, was ist heute gut gelaufen und was möchte ich für die nächsten Tage beibehalten? Das klingt häufig nach Eigenlob oder irgendwie den Bauch bepudern oder sich selber, äh, so sich selber beruhigen. Aber wenn wir ein objektives Bild von unserer Arbeitsleistung haben wollen, dann ist es nicht nur wichtig, dass wir wissen, worin wir schlecht sind, es ist auch wichtig, dass wir wissen, worin wir gut sind, was unsere Kompetenzen sind und was wir nicht ändern müssen. Weil wenn wir uns das nicht klar machen, dann fangen wir eventuell an, Sachen umzustellen, die nicht umzustellen sind, weil sie schon gut funktionieren und verschwenden damit Arbeitszeit. Oder wir verpassen Gelegenheiten, unsere Schwächen zu kompensieren, indem wir eben unsere Stärken dafür einsetzen. Ähm ich zum Beispiel habe sehr große Schwierigkeiten gehabt, fristgerecht meine Arbeiten abzugeben und war deshalb der lange Zeit der Meinung, ich wäre nicht gut im wissenschaftlichen Schreiben. Dabei habe ich von den Dozenten aber durchweg ein positives Feedback bekommen, auch wenn ich länger gebraucht habe, und auch gute Noten erhalten. Ich habe es irgendwie nicht auseinandergetrennt bekommen. Und erst als ich das erste Mal ein Seminar zu, in Sachen Schreibdidaktik hatte ähm, und man mich darauf hingewiesen hat, dass ich gar nicht schlecht bin im Schreiben, sondern dass es noch andere Aspekte gibt, die so einen Schreibprozess begleiten, sowas wie Zielsetzung und Aufgabenmanagement und Selbstorganisation. Da ist mir aufgegangen, hey André, du bist gar nicht schlecht im wissenschaftlichen Schreiben, du bist nur unglaublich scheiße in Selbstorganisation und Zielsetzung und daran solltest du arbeiten. Und die gute Nachricht, ich habe es geschafft, es ist deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Wenn wir das durchgelaufen sind, wir haben also unserem ersten Tag, unserer Arbeitswoche, Wochenziele gesetzt, wir haben uns im Anschluss daran Tagesziele gesetzt, indem wir die Wochenziele aufgebrochen haben und dann geschaut haben, welche dieser Arbeitsschritte, die sich daraus ergeben, wir an dem Tag angehen. Wir haben priorisiert, mit welchen wir anfangen, sie abgearbeitet und wir haben am Schluss des Tages unsere Zielsetzung reflektiert und überlegt, wie es gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, was wir nicht mehr machen wollen, was gut gelaufen ist, was wir beibehalten wollen. Dann sind wir zwar mit dem ersten Tag durch, aber noch nicht durch mit dieser Übung, denn am Tag 2 setzen wir wieder von vorne an. Wir nehmen uns wieder ganz bewusst vor, uns Ziel zu setzen, nehmen uns zu Tagesbeginn vier bis fünf Minuten, um diesen Schritt nochmal durchzugehen, schauen uns an, welche Ziele vom Vortag noch übrig sind, welche heute wichtig sind, ob neue dazugekommen sind, versuchen sie wieder klein zu brechen, priorisieren sie, arbeiten sie an und gehen wieder in eine Reflexionsrunde. Idealerweise werden wir dadurch von Tag zu Tag besser bei der Zielerfüllung. Es kommen auch alte Ziele weg, es kommen neue dazu, wir machen das über sieben Tage hinweg und am Ende der Woche machen wir nicht nur eine Reflexion des Tagesziels, sondern auch eine Reflexion des Wochenziels, das heißt, wir schauen auf die ganze Woche zurück, was ist diese Woche gut gelaufen, wie ist es uns diese Woche ergangen, was wollen wir beibehalten, was wollen wir ändern, wie setzen wir nächste Woche fort und im Anschluss daran, am nächsten Tag können wir anfangen mit einem neuen Durchlauf, wir setzen uns wieder ein Wochenziel, wir setzen wieder Tagesziele und so weiter und so fort. So viel erstmal zum Ablauf dieser Übung. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr, euch wenn ihr so etwas noch nicht ausprobiert habt und keine vergleichbare Zielsetzungsübung kennt, es einfach direkt einmal zu machen. Heute ist ein Tag so gut wie jeder andere in der Woche. Pausiert das Video kurz für ein paar Sekunden, setzt euch in den nächsten zwei bis drei Minuten Drei bis vier grobe Ziele für die Woche. Überlegt euch, was ihr diese Woche erreichen wollt. Und danach überlegt euch, was ihr heute noch erreichen wollt, was heute noch machbar ist. Brecht die Ziele klein, damit ihr einen besseren Überblick über eure To-Dos to habt. Fertig? Okay. Falls ihr die Übung mitgemacht habt, auch wenn ihr sie nicht mitgemacht habt, jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Videos, nämlich ähm, nicht mehr darüber sprechen, wie wir unsere Zielsetzungskompetenz verbessern könnten, sondern darüber sprechen, worauf wir achten sollten bei der Zielformulierung, also bei diesem Schritt hier, dem Aufbrechen noch vor dem Priorisieren. Und hier kommt das vorhin angesprochene SMART-Akronym ins Spiel. Es klingt auf den ersten Eindruck nicht so besonders anspruchsvoll. Wir haben hier fünf Buchstaben und daraus abgeleitet fünf Worte. Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert, all das sind Aspekte, auf die wir bei der Zielformulierung achten sollten. Ich fange mal nicht von oben, sondern von unten an. Terminiert, wenn, wir die Übung, wenn ihr die Übung mitgemacht habt, seid ihr schon auf einem guten Wege dorthin, denn wir haben für unser Wochenziel ja schon eine Deadline. Am Ende der Woche. Wir haben für unsere Tagesziele schon eine grobe Deadline am Ende des Tages. Das Deadline setzen ist wichtig, weil wenn wir uns keine Deadline setzen, dann wissen wir nicht, bis wann wir dieses Ziel erreichen müssen. Und da man immer noch irgendwie was weiter verbessern kann, gerade beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten, einen perfekten Text gibt es nicht, werden wir unser Ziel dann vermutlich nicht erreichen. Wir werden einfach immer weiterarbeiten und weiterschrauben. Also bewusst eine Deadline setzen, das ist auch wichtig, wenn wir Zeitpläne einhalten wollen und uns nicht verzetteln wollen in zu vielen Teilschritten, die vielleicht von den großen Zielen ablenken. Der nächste Punkt, das R, das ist realistisch, das ist ziemlich schwierig, besonders wenn wir bisher noch nicht unsere Zielsetzung reflektiert haben. Dafür müssen wir ein Gefühl gewinnen. Das geht ganz gut, wenn wir immer wieder Reflexionsschleifen einbauen. Das heißt, am Ende der Deadline reflektieren wir, wie es gelaufen ist, was unser Pensum war und was vielleicht nächste Woche noch geht, oder was vielleicht nicht geht, weil es ein unrealistisches Ziel von vornherein war. Aber dafür brauchen wir relativ viel Erfahrung. Dann haben wir hier das A wie akzeptiert. Da geht es darum, dass wir wissen, warum wir das Ziel verfolgen. Denn nur wenn wir wissen, wozu wir es tun, wenn wir motiviert sind, es zu tun, werden wir es auch wirklich angehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr einer Aufgabe emotionslos gegenübersteht. Ihr dürft eure Aufgaben hassen, ihr dürft sie lieben, aber ihr braucht irgendeine Motivation, die euch dazu bringt, sie anzugehen. Ich habe auch schon das Lernen für bestimmte Klausuren ausgiebig gehasst, aber genau das war meine Motivation, es durchzuziehen, weil ich mir gedacht habe, nein, ich zeige dem Dozenten, dass ich schlau genug bin für seine Klausur, auch wenn ich nichts davon halte, wie sie aufgebaut ist. Ähm, dann Der nächste Punkt ist die Messbarkeit. Und das ist ein interessanter Punkt, weil das vergessen wir bei der Zielsetzung häufig und der ist auch ungewöhnlich. Wie kann ich meine Ziele messbar machen? Weil wenn ich keine Messlatte habe, an der ich mein Ziel beurteile, dann weiß ich gar nicht, ob ich mein Ziel erfüllt habe oder nicht. Wenn man mich zu Beginn meines Studiums gefragt hat, André, was machst du in der vorlesungsfreien Zeit? Dann habe ich gesagt, weiterschreiben. Und ja, mir war schon klar, dass, beim, dass ich meine Einleitung weiterschreibe oder das nächste Kapitel weiterschreibe und nicht die Hausarbeit als Ganzes. Aber diese Formulierung weiterschreiben ist zum einen viel zu unspezifisch gewesen, um ein gutes Ziel zu sein, und sie war auch völlig unmessbar. Ne? In dem Augenblick, wo ich meine Einleitung schreiben, wie im Beispiel vorhin, kleiner breche, deshalb haben wir das auch hier in den Ablauf des Wochen- und Tagesziels integriert. Kriege ich ein besseres Gefühl dafür, wann ich das Ziel erreicht habe? Weil ich habe jetzt gesagt, okay, ich will einen Rohtext für meine Einleitung, Fußnoten müssen nicht rein. Und ich kann noch ein paar Recherchefragen offen lassen. Das wäre ja zum Beispiel ein spezifischeres Ziel als weiterschreiben. Aber wirklich messbar ist es immer noch nicht. Wie kann ich es denn jetzt messbar machen? Was sind Möglichkeiten? Naja, eine Idee wäre es zu sagen, ich schreibe drei Seiten Einleitung. Oder heute drei Seiten Text. Aber das ist kein wirklich gutes Ziel, weil Seiten sind auch keine so gute Messlatte. Da kommt mal eine Grafik drauf, dann ist die Seite voll, dann ist da mal eine riesige Fußnote, wo wir was Längeres zitieren oder viele lange Zitate. Das gibt mir keine Auskunft darüber, wie anspruchsvoll das Ziel ist. Das heißt, eine andere Idee, wie ich die Messbarkeit erhöhen könnte, wäre zu sagen, ich schreibe Worte. 300 Worte, 400 Worte, 500 Worte. Was ist realistisch? Das kann ich euch nicht sagen, das hängt ein bisschen von eurem Arbeitspensum ab, das hängt von meinem Arbeitspensum ab. Die Empfehlung wäre, wenn wir uns ein realistisches Ziel setzen wollen bei der Messbarkeit, dass wir bei einem niedrigen Wert anfangen. Sagen wir mal, ich schreibe 300 Worte. Wenn ich die 300 Worte erreicht habe, dann kann ich meine Messlatte immer noch nach oben schieben und sagen, okay, das ging jetzt schnell, das hat nur weiß ich nicht, 15 Minuten gedauert, ich habe keine Ahnung. Dann kann ich immer noch sagen, okay, jetzt mache ich nochmal 300. Und wenn ich das zwei, drei Tage gemacht habe oder eine ganze Woche lang, dann habe ich ein Gefühl dafür, was für ein Wortpensum realistisch ist für mich in meinem Tag, in meiner Woche. Eine andere Alternative wäre zu sagen, ja, ich gehe nicht nach Worten, ich gehe nach Zeitanhalten, Ich sage, ich schreibe jetzt eine Stunde an meine Einleitung, ich schreibe zwei Stunden an meine Einleitung. Das ist ein messbares Ziel, das ist auch ein realistisches Ziel. Ich kann eine Stunde konzentriert durchschreiben, vermutlich. Ich kann vermutlich auch mit einer Pause dazwischen zwei Stunden konzentriert durchschreiben. Und auch wenn ich dann noch nicht weiß, ob meine Einleitung fertig ist, weiß ich, ob ich mein Ziel erreicht habe. Und das habe ich, wenn ich die Stunde konzentriert durchgezogen habe. So viel erstmal als allgemeine Einleitung zum Thema setzen. Man kann das Ganze noch verfeinern und aufdröseln. Es gibt unzählige Ratgeber und ganz verschiedene Arbeitstechniken, die verschiedenste Aspekte miteinander kombinieren. In diesem Video habe ich euch wie gesagt das Wochen- und Tageszielsetzen vorgeschlagen als Übung, um die Zielkompetenzen zu erhöhen eure Zielsetzungskompetenzen zu erhöhen und das SMART-Akronym als Hilfe, um zu beurteilen, ob eure Zielsetzung wirklich produktiv war. Jetzt ist es an euch. Probiert die Technik aus, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Reflektiert eure Zielsetzung mit dem SMART-Akronym und schreibt in den Kommentaren, wie es euch mit dem Zielsetzen geht. Welche Techniken wendet ihr an? Welche Tipps und Tricks sind für euch hilfreich bei der Zielsetzung, bei der Reflektion eurer Ziele? Habt ihr es vorher schon gemacht oder nicht? Dadurch, dass ihr es in den Kommentaren verschriftlicht, Kommt ihr voran in der Reflexion eurer eigenen Arbeitsweise und für alle anderen, die es lesen, ist es eine Inspiration oder Anregung, denn es gibt keine Übung, die für jeden funktioniert, schreiben es individuell und jeder muss für sich herausfinden, worauf es für ihn ankommt, auch beim Ziele setzen und beim Ziele erreichen. Viel Erfolg dabei!